So, Leute, oh, ja, hallo das und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. An. Lol. Nick, Nico, warum hast du einen Sarg als die Scrap Ich Frag mich nicht. Ach, scheiße, das ist die Karte. Oh, ich habe mich schon mal Sand gestellt. Oh, ne? Ich Gott. hab noch Yay. Yeah, ein LKW rausgedreht. Okay, ich muss hoffen, dass der Controller bis zum Schluss hält, weil ich kann gar nicht mit der Danke, Juli. Warum bitte? Keine Ahnung, ich drück weh und passiert nichts. Ja. Äh, Maustasten, Pfeiltasten, ähm, feiltasten. Wer feiltasten? Nee. Ja! Nein. Ja, also ich fahr mit Weas. ich auch. Ich fahr mit den Pfeiltasten. wird wird wir gar nichts. Hi, Rex. Hi! Fahren die, wir fahren die falsch rum. Nee. Doch, letztes Mal sind wir die andersrum gefahren. Ja, sind le wir die doch, doch, wir sind die definitiv so rum. Ach so, nee, wir sind gefahren. Alter Leute, ihr geht mir so wieder auf die Eier, ey, ohne Witz. Ja. Das, ah, das war Alex. Alex. Das ist <lacht> Alex. Alex, nachher gibt's kein CS. Was <lacht> <lacht> ist Ja, Bock, das Reifen. Da flog gerade einfach ein Mensch. Ja, ich hab dir mal die gesagt. Premi, geh mir nicht auf die Eier. Ich mit deinem Scheiß Schulbus. Nein. Oh. Ich kann gar nicht mehr nach links lenken. Hallo, hallo Erik. Da ist ein Auto. Oh Gott. Alter. Boah, hier geht ja mal gar nichts mehr, ey. <lacht> <lacht> Warum stehen hier in der Wüste eigentlich deutsche Einsatzfahrzeuge am, am Streckenrand? <lacht> Alter Vremi, du bist nett. Ja, was das fährt ist, denn das, das ist vermeiden. Ich kann dir das erklären, dass <lacht> das viele fällt. Das gibt's ja. doch gar nicht. Aua. Alex! Doch, bei Roller! Alex das wird doch eh gedreht! Ich Alex! Oh. Ich bin jetzt vorne, platt wie so einer Morgine. So in etwa. Juli, hinter dir ist direkt ein LKW. Oh nein. <lacht> Die letzten Worte eines Juli. Oh, der ist Gott sei Dank an mir vorbeige... <lacht> äh... <lacht> ah, oh, oh, die Kurve, oh, die Kurve habe ich gut genommen. Scheiße, jetzt oh, danach okay, war. Genau. dreh dreh dreh Komm. Schalten. Mein Auto dreht so nehmen. überhaupt so also überhaupt nicht mehr. Ich habe alle vier reden, habe sehr zufrieden. Wobei eins für die Art Schieflage, das gefällt mir nicht so wirklich. Bonk. Weil ich auch jede Bande mitnehmen, also nachher. Ich versuche einfach nicht zu sterben. That sounds also like a big one, yeah. Alex? Oha. Ja. Nö. Wie nö? Nö, wie nö. Ja, selbst schuld. Also meine ja. Räder können 90 Grad nach links drehen, das habe ich gerade gelernt. Wie so ein Gabelstab da. Da ja, ja. Über die ja, ja. Ich bin gerade drüber, ich dachte so. Aua, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nee. Juli, ich will dich tot sehen. Dich. <lacht> Wie viel Leben hast oh. du noch? Weniger als du. Oh Gott! <lacht> oh, <thanks. lacht> als ob da noch zwei Busse leben. Hä, der hinter mir ist 45 Sekunden im Rückstand. Das ist ein das ist ein Bug. Aua. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! oh, oh. Motor, hier. Oh oh oh. Und Oh können. Ja. Hä? Hätte es Ich hatte doch noch 33 HP. einmal simuliert. Du brauchst nicht nur anhauchen und Ich bin wie ist Alex vor mich gekommen? Ja, du wurdest doch gerade von dem Bus weggerammt. Hey, da ist aber niemand an mir vorbeigefahren. Doch. Nee, bei mir nicht. Ne, jetzt bei mir ist da keiner vorbeigefahren. Hättest du von dem Bus an die, äh, in die Pfandel doch gedrängt? Ja, gehabt. aber ich, ich hab lang. die Strecke, die Strecke hab ich trotzdem gesehen, da, da, da ist, hat mich niemand überholt. Ja, ich Top bin geist. <lacht> Alex ist unsichtbar. Ja. Los, ihr schafft das auch noch ins Ziel. Alex, wird einfach ignoriert. <lacht> naja, I like the thing, das... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Welcher Arschloch war dieser Scheiß-Bus? Das ist der kleine Bus. Hast <lacht> du so ein Wichskind. Oh <lacht> ich bin schön, wie Alex seine Karriere hat dem Wagen vor dem <lacht> oh. ja. Welches Arschloch hat den kleinen Bus gefahren? Oh Gott. Oh, ich will. bin Vorletzter, ah, alle. Alex. Ich bin Achter. Oh, in der letzten Reihe. Oh. Abflug. Hallo, Erik. Hallöchen. Oh, Hallöchen. Alter, Minus 430. Alter Schwede, mein Lenkrad geht ja voll ab. Du fährst mit Lenkrad. Ja, muss ich ja. Das Spiel kann man doch nicht mit Lenkrad spielen. Doch, <lacht> doch. Ich bin doch wenn man es vielleicht so einstellt, dass man nicht mit 900 mit der vollen Lenkung zweieinhalb Runden in eine Richtung drehen muss. Alter! Ich drehe mir hier das da! Und das Force Feedback ist auch ein bisschen extrem stark eingestellt! Moment mal, das ja. geht nicht. Hast du eine lenkrad äh. <lacht> Force, Force Feedback, stellen wir mal runter! Äh, bla kann ich irgendwie einstellen? Lenk. Ah! eine Tomate! Jetzt so Kurven kriegen müssen wir nochmal lernen! Kann man da rum? Halt den So, kann man! Nein! Aua! Hallo! Hallo. Hi Juli! Hi! Aua! Aua! Ich weiß gar nicht wo ich hinlinken soll. <lacht> oh, remodiert. Ich hab dich <lacht> Aber ich hab jetzt selbst nur noch 4 AP. Sehr ich gut. Ich, 53. Oh nein, Alter. Främie ist hinter mir. Ja, das ist noch ein großer Abstand. Ja, nicht wenn ich so viel Scheiße baue. Ich hab drei Räder, na schön. Mehr steht kann jetzt auch nicht mehr. <lacht> ich hab Tastatür. Die Tastatür. Ich hab drei ich kann absolut nicht lenken. Gut, ich bin tot. Ich kann absolut nicht mehr lenken. Oh gut. <lacht> nicht lenken. Nee, nicht. Hallo Erik. Hallo. Wobei mir ein bisschen anstrengend kann ich noch lenken, weil ich hab einen nach links Hallo, der ist Alter, eine, schon wieder b, -B Sogon. Figur. Ne, das ist jetzt <lacht> Bengon. Wer ist das denn? Okay, warum? Warum? Ah, warum? Alter, Remy, fahr doch nicht in, in ein totes Auto rein. Soll also ich hier ja mal dich reinfahren oh oder was? Ah, Dankeschön. Halt, Raps. Leon. Ich sag mal, Lego ist fast ab. Meine Lenkung ist echt im Eimer. Ich habe zwei Räder gehabt aktuell. Ja, ich habe zwei Räder. Ja, ja, ja, ja. Eine, eine Kurve und Juli ist fast ah, tot. Ja, nicht, ich habe schon wieder drei Reifen. Ich hab zwei. Juli. Juli, ich habe zwei Reifen, ja. Ah, ich bin kaputt. <lacht> Juli hat aufgegeben. Was? Ich bin mal äh, länger äh, drin als Wenn äh, ich Leder? drei Reifen fahre ich nicht mehr, dann mache ich mich selber oh, Wow. Ja natürlich, ich habe keinen Bock auf drei Reifen. Alter Juli. Oh, nah, langweiler. Erik und Fremd schon eine Runde. Ja. ja doch, Bang nun. <lacht> Nein. Das wär's jetzt noch mitten in der Nacht bitte. Die, die ja, ich sag mal so, Hauptauslö Hauptauslöser war Erik mit seinem Bus, den musste ich ausweichen. Ja. Du bist immer dieser böse ich Erik Du den meisten Schaden gemacht, oder? Ich ärger, ich ärgere auch gerade Frames. Ja. Nee, ich hab für glaube ich, den meisten Aber Schaden Frames, gemacht, Frames oder? ist ziemlich frustresistent, muss ich sagen. Ja. ja, ich bin, ich bin ziemlich gelassen, was das angeht. <lacht> Ja, deshalb macht es eigentlich auch nur Spaß, Juli zu haben. Und Nico macht auch so ein bisschen Spaß. Ich kann mich aber auch aufregen, wenn man mich dann so richtig ärgert. Na, ich ja. ärgere mich eigentlich bloß, wenn äh, welche in der Gruppe mit LKW spielen und die dann einen wegrammen. Nächste oh, Runde. Oh, Erik äh. oh. ist ganz vorne. Fremes. Hi, <lacht> Erik fährt nicht los. Ach, guck ja. mal. Diese hier ist ja nur sechs Runden. Oh, das, weg, das, das, das Ding ist, ein. Also, nur der in der voll. Hi, have a great time. Hi, hey Remy? Ja. Uli. Alter, Nico. U. Au, au. Ja, hallo uh, Oh, oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, da bin ich, da bin ich mal Erster. <lacht> au, Jetzt au, alle abgeflogen. <lacht> ja. Mindestens für haben wir da. Ach du Scheiße, du ziehst ja ab. <lacht> ja, ich habe ja auch ein Getunt habe. Sieh, sieh, sieh, sieh, sieh, sieh, So, saug dich ran und zieh und ab. Ja. Ja. So. Verpiss dich, Chap. Was für ein Chat? Chap heißt wohl ein Bot Das Gute ist, dass ich oh den Gott. Gott. Haben, Oh mit Gott! Fehler wurden Be Be gemacht! Ah, vom Mistakes have been made. Oh. Aua, Scheiße, Komm jetzt fahr! Juli! Hey, der Bot hat mich runtergeschubst! Der Bot hat mich runtergeschubst! Was? <lacht> Juli! Ich um, war... Ey, ich Sprechen. war erst so, jetzt bin ich... Achter! Du Ja, ich verdient das... Fahren. Fahren. Alter... <lacht> oh oh! Ah, hey, steh, steh, steh, nee. Alter! Ich hab schon wieder nur drei Reifen! Ich auch! Was macht das Spiel wieder? Alter, nee, ja, Breakfast.exe reagiert nicht. Ach, oh. Geil. Okay. Gut. Oh nee. Alter, das macht doch keinen Spaß. Warum verliert man Reifen? Mann, ey, so eine Scheiße. Komm, bitte fang dich, fang das Spiel. Muss auch nicht. Nee, da. <lacht> ja, Ich bin Dritter. Trinktime ja, out da das echt Trinktime auf, auf, <lacht> Bande! Ja, sehr gut. Spiel ist abgestürzt. Ja, ich hab's gesehen. Pinktime-Auto ja. bei dir. Komm, hey, da krieg hey. dich. Räder, krieg dich. Ich Ach, hab's früh mit zwei rein. Reifen. Ey, das Spiel macht doch keinen Sinn. dich, weil Alex. Bei mir so. wurde nicht das Kater hey. für das Spiel. Ich hab drei HP, scheiß die Wand an. Einen. Einen. <lacht> Ich wollte ihn unbedingt noch haben. Ja, ist vor dir. Nix ja. ja, jetzt tötet er sich selbst. Der hat sich nicht selbst getötet. Der hat sich nicht selbst getötet. Warte auf ihn. Er ist hinter dir, ist links, ist links, ist links. Er ist links, der den Hügel runtergefahren. <lacht> Mistakes have been made. auf einem deutschen Kanal fehler wurden begeht ah, ja. <lacht> jetzt hinter dir rechts rechts rechts rechts äh, ja <lacht> jetzt tötet er sich <lacht> <lacht> <lacht> ja, bin ich der letzte der lebt von uns äh, ja, sein, ich bin äh, auch noch dabei Leider, ja. ja jodi, jodi? Ja. ist da gerade beim äh, betreten des servers äh, schaden intensiv Oh, sehr gut. Ja, das, das macht viel halt viel die Reifen ja. und sowas kaputt. Ja, schon, aber weil alle anderen fahren immer mit vier Reifen, ich fahre immer mit drei. Ich auch. Ja, dann wähl ich immer ein Dreirad aus. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht> Wähle ich immer ein Dreirad aus. Guter Tipp. Und so, guck mal, ich hab die Führung übernommen. Oh. Hä, war eigentlich der erste? Nein. Ja, du, ja, du hast einen Hä? Aber auch auch ist doch gerade an dir vorbeigefahren. Ja. ja, guck mal, ich bin, jetzt, ich bin jetzt in der letzten Runde. Ja, lol. Ich hab, ich hab ja gerade mit Leon die ganze Zeit gewartet. Ja, ich seh das, das Overlay. Ja. Ich seh nur, wenn du zuguckst, hast du ja nur. Ja, was wenn du, du. Nee, das ja, nicht. Nee, doch, du hast. Du du hast äh. Du App, App. ja. Judy. Ja. Tap? Ja, okay, Tap ja, hat die Position, Bund. aber du kannst das hat auch ah, einblenden. Ich kann Blenden. das Rad anblenden, ha? Ah. No. Das ist standardmäßig verborgen, wenn du zuschaust, aber kannst du entscheiden. Oh, Alex, zehnter, ja. ja, Das schäm dich. Lebend die, über die Ziellinie die Linie Linie. und geschafft. Das ist genau wie die Findung der Handbremse für Juli. Oder <lacht> da Cockpit-Ansicht. Ja, ja. Das würde mich mal interessieren, wie das bei euch eingestellt ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe es ja selbst ja. umgestellt. Alles auf halb, bis so also war wir erst auf voll, glaube ich. Warum okay, steht Alter, ein so weit hinten kann ich schon mal vergessen. Ich fahr schon mal ganz nah auf, okay. Desert e hey, hey, mal da auf. Der ist erstmal. Hey, Yuri. warte Aua. Oh, Nico, das tat weh, glaube ich. Ja, ich, ich, ich. Ich bin tot. Geil. Ich bin tot. Ich bin fast tot. Sehr gut. Ah, also oh Nico. mein Gott. Ich habe ja. so einen Schnaube hey. gemacht. Ich aber hab drei Räume. Ich oh, hab nicht drauf Leon. Ich bin tot. Da war Erik, Ich hab keine einzige Runde geschafft. Ich auch nicht. Aber ein Crash Woo! hat mich auch... Ich spiele jetzt ja, ich... zwei mit 90 HP. Oh, oh. ich... das ist schlecht. Wie hab ich das geschafft? Na, wo gucken wir nochmal her? Ich erkenne mich hier mal irgendwo hin. Mal sehen, wie viel den Engländer geben und wird aber irgendwo drauf geben. Framps wird fast ab. Frames, das hat heißt halt... Oh, nein! Das war knapp. Erst Mal ging nicht knapp gerade. Das einen Engländer gegeben. Pass ich auf, glaub. da ist einer. Hui! Hm. Oh, ich ist glaub, knapp. Ich glaube die Rückspiegel haben sich berührt, aber... Ja. Desert Eagle. Ah Mal ja. War vielleicht geplant Frames. Die Ausführung war nicht so. <lacht> Desert Eagle hat beendet. The Dream hat beendet. Nein! Oh, dieser scheiß Bus. Ich will doch nur einmal wieder ein Rennen beenden. Ich glaube, das schaffen wir auf dem Server hier nicht mehr. Nein. Nee. Vor allem 10 Runden, wir sind jetzt bei 2. Ja. Oh, oh. was, was du das drehst. Ja. ja. <lacht> der, der kommt aus der Kurve raus und liegt auf der Seite. <lacht> äh, also schön, äh, schön hat's ausgesehen, Freems. Das kann ich dir sagen. Danke schön. Auch, ja. oh. auch müde und. <lacht> <lacht> Was? Ist das? Nein. Nein. Okay, das Was war's. machst du? Ah. Ich fahre lieber nicht über die Rampe. <lacht> Du wär's doch wie rappe gefahren, war. <lacht> ja. Alter, ich hatte doch noch 17 HP. Ja, hatte korrekt. Ja gut. Das sind wir jetzt alle raus, ne? Ja, ja. So, oh, ich hoffe hat es gefallen. Ja. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.